Jeder Stoffwechsel ist anders. Beachten Sie bitte folgenden Hinweise. Nehmen Sie eine angenehme Position ein, in der Entspannung möglich ist. Achten Sie darauf, dass Sie nicht gestört werden. Schalten Sie für die Dauer der Sitzung gegebenenfalls Ihr Handy ab. Trinken Sie vor der Sitzung. Ein Glas Wasser, damit Ihr Nervensystem ausreichend mit der Flüssigkeit versorgt ist und die Inhalte optimal verarbeitet werden können. Stellen Sie das Wiedergabegerät, über das Sie die Sitzung hören, auf eine angenehme Lautstärke ein. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Stimmung gut führen können. Stellen Sie sich einen Wecker, wenn Sie zuverlässig zu einer bestimmten Zeit wieder wach sein wollen. Denken Sie immer im Anschluss an die Sitzung daran, es wieder richtig wach zu werden, bevor Sie sich Tätigkeiten, wenn man die Aufmerksamkeit erfordert oder im Straßen teilnehmen möchte, zuwenden. Prüfen Sie, ob Sie wieder völlig wach und körperlich beweglich sind. Wenn Sie das Gefühl haben, noch etwas wach werden zu müssen, dann trinken Sie einen Schluck kaltes Wasser, nehmen Sie ein scharfes Bonbon, strecken Sie sich, atmen Sie tief durch. Damit sollten Sie in drei bis fünf Minuten wieder